Herzlich Willkommen meine YouTube-Abonnenten und vielleicht Leute, die neu schalten zur zweiten Folge Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered äh, hier auf meinem Kanal. Wir haben uns letzte Folge entschlossen, jetzt zum Auto zu gehen und heimzufahren. Es ist nämlich ziemlich früh am Morgen und es hat irgendwie minus 1000 Grad. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt und steigen in dieses wunderschöne schnelle tolle auto ein und cruisen jetzt irgendwo hin und warten auf Tyler genau hier kommt er Yo. dialog please okay dann kein dialog hm. oh ein vogel Ein Albtraum. Das war alles nur ein schrecklicher Albtraum. Ich habe niemanden umgebracht. Ja, die Arme sehen auch schön fleischig aus. Hm. Genau. Es war kein Traum. Es ist Immer die diese Geschichte. Emos. Sorry. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Genau, gute Idee. Oh, mein Schädel. Ich hab das Gefühl, als trappelt mir eine Herde der Elefanten durchs Dagegen muss ich was tun. Und ich weiß auch was. Und zwar Medizid. Hier steht nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Mhm. The More You Know. So. Plus 10. Yeah. Sehr gut. Also sprach Zarathustra von Medium. Das geht das mal ins Bett legen auf diese Okay, kann <lacht> ich bin Wieso nicht wieder. Nicht so nicht Ja, aber zudecken könnten wir es. Damit, damit nicht jeder sieht. Die falls hier reinkommen sollte. Genau. Die Laken ich später. Dann erstmal was Nee, was anziehen ich. Erstmal äh, irgendwo hinrennen und irgendwas machen. Kann man da? Nee. Kann man da irgendwas machen? Nee. Fenster zu. Gute Idee. Man zieht hier nicht so. Oh, schönes Apartment, Zimmer, Wohnung, irgendwas. Hier liegt was. Oh, warte mal. Hier liegt auch was. Wo ist das Telefon? Mensch. Ah, ruft der blöde Markus schon wieder an. Hallo, hier ist der Anrufbeantwortung von Luca. Hallo? Lukas, ja. schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich ja fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Ja, da muss ich ja schnell sein. Äh, ich muss nämlich jetzt, äh, Aha. Erstmal ein Auge drauf werfen. Haha, Wortwitz, weil da ein Augensymbol war. Alter! Oh, oh. Mensch. ich Mensch. Ich muss euch warnen: In diesem Spiel seht ihr noch öfter so solche Jumpscares oder sowas. Alter, leck mich doch am Finger. Das war jetzt ziemlich äh, crazy. Und ich weiß, wo der nächste Jumpscare ist, aber ich, ich spoil das nicht. Kann man die auch anschalten? Ne, kann man nicht. Muss man ja nicht machen. Lass mal auf die Toilette gehen. Lecker Toiletten. Und dann duschen gehen. Oh. Hier erotische Musik einspielen. Ich hoffe, ich vergesse nicht. <lacht> naja. Die Musik ist jetzt eher dramatisch. Und dann erstmal was aus dem Schrank holen. Yeah. Achtung, Epilepsiewarnung. Nicht für Kinder unter drei Jahre. Wieder zu Ha! <lacht> äh, nice. Ja, geil. Minus 20. Mega. Top. Okay, dann verlassen wir jetzt mal die Tür. Und ziehen uns am besten an, würde ich sagen. Wäre mal eine gute Idee. Yeah. Schrank auf, Kleider an. Los geht's. T-Shirt. Oder sowas. Genau, am besten wegschwenken auf den iMac, der da steht. Wieder zu. Bild ansehen. Aha, das Grab von, von den Unfall. Eltern. Jetzt verstehen wir es. Autounfall, sagt er. Ein bisschen Counter-Strike spielen. So, los geht's cool, meine Mails Posteingang schade oh ja Computerspiele fordern neue Opfer die Untersuchung des Massakers an der Chicago High School hat in den letzten Tagen erhebliche Fortschritte gemacht, ja ich lese das jetzt nicht die, die, die ersten Sätze sagen ja schon was da vorkommt ihr könnt es ja pausieren wenn ihr wollt es geht einfach da, da wird einfach parodiert, dass Computerspiele an Amokläufen schuld sind und das schon 2005, als das Spiel rauskam. Naja. Da sagt nämlich ein Sprecher von der. Boah, Alter? New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Auf die Plätze. Oh Scheiße. Alter. Hey, was ist das? Bleiben Super. Sie, wo Sie sind, und nehmen Sie die Hände hoch. Lol. Diese Bilder in meinem Kopf. War ich, alle diese Bilder im Kopf? ich verliere wohl allmählich den Verstand. Jo, das könnte sein. Ähm, wo war ich? Ah, ja, ein Sprecher von der US-Waffenorganisation äh, sagte dazu in dem, in dem Zeitungsartikel auf dem PC... Ähm, dass Waffen nicht an Amokläufen schuld sind, sondern die echte Gefahr für unsere Kinder sind Computerspiele. Ist ja fast wie in echt. Massaker in einem Restaurant nice. hätte ich nicht machen sollen. Besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette ja, genügt. <lacht> Wir wissen ja, was passiert ist. <lacht> Erstmal hier hinein: Eine Milch. Lecker Milch. Und Milch. Ja, Milch. Milch ist gesund, Kinder. Trinkt immer Milch. Und besonders wenn ihr Schmerzmittel äh, einnehmt, wo drauf steht, nicht in Verbindung mit Alkohol nehmen. Dann solltet ihr am besten wirklich Milch trinken. Äh, hier. Wohnungsschlüssel. Genau ist der Wohnungsschlüssel. Den benötigen wir wahrscheinlich. Cool, Gitarre spielen. Nach dem, was gestern Abend geschehen ist, Geht steht nicht. Okay. Nicht der Sinn nach Musik. Mist. Äh, lol, da ist ein Vogel. Hallo, Mr. Vogel. Ähm, das ist der Vogel von gestern Abend. Ah, genau, ich wusste es doch. Hier sind überall so Bonuskarten äh, versteckt Ich weiß zwar nicht mehr, was man damit machen kann aber hier sind Bonuskarten versteckt Zumachen dann es nicht mehr so Was sind das für Titel? Äh Ja, mach mal an ja. Polizei, Bitte machen Sie auf. Polizei. okay, ja, Polizei dann würde ich mal öffnen. Ist. Sie kommen mich festnehmen. Nee, das passt schon. Die wissen doch gar nichts über dich. Polizei, aufmachen! Ja, komm schon. Sekunde, jetzt. Chill ich mal komme. dein Leben. Sie dürfen finden, was mich mit dem Mord äh, hallo? Könnte. Ich, könnte ich jetzt ich auch aufmachen? Ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. ich habe schon alles versteckt, glaube ich. Hören Sie! Ich bin von der New Yorker Polizei. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen, glaube ich. <lacht> Hallo. Sind Sie Lucas Kane? Ja. Mister Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Äh, ja, ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Nö. Tja, dann äh, tun Sie es. <lacht> Nette Antworten. Ich hoffe, wir haben alles versteckt. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Unglücklich? Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? <lacht> so ist es. bitte nicht in die Waschmaschine schauen. Danke. Boah, voll spannend. <lacht> ja, erstmal stundenlang vor der Tür stehen bleiben. Gut, dass wir das Bettlaken noch vorgezogen haben. Noch mal Glück gehabt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja... Bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Tschüss. Polizei, dein Freund und Helfer. So ist es. Plus 10. Ui. Schon neutral nach dem, was gestern Abend passiert ist. Ja, optimistisch. Auf jeden Fall. Dann gehen wir mal. Zu Markus. Markus ist sein Bruder. Und ja, ihr seht es ja sowieso gleich. Ich, ich muss hier gar nichts erzählen. Ah, wo gehen wir jetzt hin? Äh, das ist jetzt so ein Selection Point. Jetzt können wir uns aussuchen, wo wir weiterspielen. Bei Carla Valenti auf der Polizeiwache oder bei Lukas Kane im Park. Was ich aber empfehlen würde, wäre, wenn ihr nächstes Mal wieder vorbeischaut... Wenn es wieder heißt, Fahrenheit äh, mit mir. Punkt MP4. Tschüss.